Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ja, wir sind hier in der Nebenquest mysteriöse Händlerin. Unsere zweite Nebenquest mit hoffentlich einen zweiten neuen Charakter, den wir unserer Armee hinzufügen können, welcher sich hier drin befindet, den man nicht sehen kann. Aber na drin ist sie, ne? Anna, die Händlerin, kann aus anderen Fire Emblem Titeln. Und ja, yeah. ich habe mich aufs Screen hier so vorbereitet, guck, wie ich hier alles platziere und so, ne? Und ich glaube ich habe am ende des letzten parts irgendwie so was gesagt wie ja das ist nicht so schwierig das sieht nicht so schwierig aus Ne, äh, das würde ich gerne offiziell zurücknehmen <lacht> weil nachdem ich meine leute hier platziert habe und keine Ahnung, mal geguckt habe was mich hier so erwartet gegnermäßig wie die platziert sind, was die alles drauf haben und so da bin ich zum schluss gekommen nee. sieht doch nicht so einfach aus das schwierigste im Moment finde ich ist eigentlich nur die die Anfangssituation, glaube ich. Ich merke gerade erst Level 3 und die anderen Gegner sind alle Level 8. Ich habe das Spiel erwartet, was von mir. Ich habe mich so eine kleine Strategie hier schon vorbereitet und zwar ich habe erstmal diese Leute hier alle platziert, ne? diese Leute hier, ne? Ah, ah, ah, kennt man alle, ne? Alfred, Celine, ich mach mal kurz Pause. Wander, du machst sowieso Pause. louis du auch. Und weil die ja halt auf der Bank sitzen im Moment, habe ich mir entschlossen, ich gebe mal einigen anderen Charakteren hier die ganzen Ringe, damit die halt Erfahrungspunkte kriegen und so, ne? Weil sonst wäre ja irgendwie Verschwendung, ne? Wenn ich die Ringe nicht ausrüsten würde. Also habe ich Chloe, Sigurd gegeben. Und Clan hat jetzt Celica bei sich. Und mehr hat sich eigentlich nicht verändert, ne? Ich habe aufs Screen mal hier so ein bisschen Training gemacht mit den mit den Emblem Charakteren. Man kann ja irgendwie die Emblem Charaktere aufleveln, indem man irgendwie weil nicht äh, Bündnisfragmente irgendwie in die reinballert und dann in der Arena gegen die kämpft. Und ja, ich habe mit den Charakteren hier alle hochgelevelt. Also nicht alle. Ich habe mit mit Chloe, mit mit äh, ich glaube Luis und Butcheron habe ich hier. Mit Sigurd trainieren lassen damit die Fähigkeiten von dem Erben können und was ich haben wollte, sind so Sachen wie bei nicht mehr Trefferquote und mehr Schaden mit Lanzen und so. Und ja, zwei von denen sind Lanzenkämpfer und er braucht ein bisschen mehr Treffer, deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse die mal mit Sigurd trainieren. Problem ist aber, ich kann die Fähigkeiten noch nicht erben, weil man braucht ja FP und die haben nicht gerade sehr viel FP. gerade Von daher konnte ich mir die Fähigkeiten noch nicht kaufen und ausrüsten. Also, da ist ein bisschen doof. Also muss er noch vertagt werden ne? So, jedenfalls ähm, so sieht meine anfangsposition aus ich mein plan war eigentlich hier klang mit selika äh, zu fusionieren und damit teleportation hier hinzugehen ne? um den typen fertig zu machen weil der hat irgendwie nichts drauf und äh, ja dann hätte ich den erledigt dann müsste ich eigentlich nur noch den hier erledigen ne? welcher jetzt auch nicht so schwer ist der ist nur so ein äh, Kampfmönch, welche normalerweise nicht viel Schaden machen, ne? und dann hätte ich dieses Gebiet ja schon mal hier vollkommen äh, abgesichert. Und dann könnte ich vielleicht anna hier rausholen und ansprechen, und dann könnte sie schon direkt mitkämpfen. Aber ich weiß ja nicht, was genau abläuft. Ne? Ob wir, nachdem wir die Truhe geöffnet haben, ob wir dann schon steuern können, oder ob wir, oder ob wir keine Ahnung sie ja noch wildlos rumläuft und ich muss sie erstmal ansprechen oder so. Ich weiß ja nicht, was passiert, ne? Außerdem sind hier und hier auch noch Leute. Also, wenn ich hier wenn ich hier Klamm rein teleportieren dann könnten die hier hinkommen, den einkreisen und dann wäre ja gefangen und ich glaube nicht, dass er obwohl sind auch als Ritter. Vielleicht könnte er das schaffen. Hm, ich glaube, er könnte das sogar schaffen. Was seine Verteidigung 6. Ugh. Da ist heißt, er bekommt neun Schaden, drei Schaden von ihr, weil sie neun Schaden macht. Ja, ich glaube, ich gehe da sofort mal rein. Ne? Ich bewege ihn als letztes auf jeden Fall, dann ich noch mal die Zeit zurückdrehen. Kann, falls irgendwas schief läuft, und ja, alles andere, also nicht, habe ich alles acht von acht. Ja, jetzt gehen wir rein. Ich habe fünfmal in einen Kampf. So, sie müssen wir besiegen schicke But und fünf meinen Kampf schicke Eti fünf meinen Kampf Kla fünf meinen Kampf habe ich habe ich einen Klamm genannt ich glaube ja ne so die Anfangsposition hier ist allerdings ein bisschen schwierig. ich weiß nicht was ich mit den anderen Charakteren alle soll, weil die Gegner die haben schon ganz schön drauf hier also mit ihr kann ich eigentlich nur hier hingehen ich könnte hier rein ich könnte hier reingehen nee. und ihn hier ein bisschen bearbeiten aber da ist ein dieb und der hat ein messerchen also warten wir mal ich möchte dich hier platzieren nimmst du zwar ein bisschen schaden aber ist egal john ist hier in der nähe wir können außerdem oh, nee, das soweit weit also hier warten wir noch ein bisschen würde ich sagen es hier wirken sich messer auf magie aus oh, die haben drei reichweite oh, der donner sehe ich gerade erst okay. oh, sie hat eine menge resistenz aber hm. Also, ich möchte erstmal warten, was die Gegner hier so drauf haben, was die ja so machen mit ihrem Zug. Hier habe ich hier habe ich den langen Bogen gegeben. Sie kann jetzt auch von drei Reichweite hier angreifen. Ja, und hier müssen wir halt warten. Ne? Ich würde sagen, wir gehen dann mit da rein, ne Wir sind alles nur Rüstungsleute, von daher sollte der die eigentlich alle erledigen können. Ne? meine ja, so bei dir. Die Diebe ja machen mich ein bisschen nervös, weil die alle irgendwie Gift haben. Gefällt mir nicht. So auch. Sieben Verteidigung. 15 Schaden. Du bist tot bei zwei Angriffen. Ich habe mir mal angeguckt, wie einige Leute irgendwie hier so, weiß nicht, das Spiel hier so einschätzen von der Schwierigkeit, Herrn, ne? ohne über Spoiler und so zu stolpern und äh, weil ich bisher denke dass das spiel noch relativ einfach ist ne? ich denke bis jetzt ist das spiel noch einfach ähm, angeblich bin ich da irgendwie der einzige mit dieser meinung weil einige leute finden das spiel anscheinend ganz schön schwierig <lacht> jedenfalls schwieriger als free Hardmodus. So, wir machen mal den ja guck mal ob das funktioniert ach guck mal wie er jetzt funktioniert aussieht So, wir können jetzt hier reingehen und wir können dieses rüstung diesen rüstungstypen hier fertig machen machen wir das mal ja ne? mal klar wie er sich ja fusioniert anstellen Und so. oh, die kommen direkt da ein. Oh Gott, das gefällt mir nicht. Warte mal, das sind Diebe. Oh, ich ihn sogar. Hol. Ich bin oh, Das sind Diebe. Die gehen auf die schatz Oh ja, dann will ich die doch so schnell wie möglich hier öffnen. Wahrscheinlich. Ja. Aua. durch sind Bälle am Boden, wenn ich mal einen schlage. Okay, er hat sich nicht so viel bewegt hier, gut. So, du hast Feuer, damit kann ich leben. Ich kann aber niemand So, ich würde ja lieber, da aber der Dieb der ignoriert mich wahrscheinlich, ne? 15 Angriff, ich würde sowieso nicht überleben wahrscheinlich. Du weißt mich gar nicht an, okay. Auch gut. Ja, die priorisieren ja wahrscheinlich die... Äh, priorisieren. Die priorisieren ja. ist glaube ich auch falsch, egal. Die gehen wahrscheinlich eher auf die Dinger los, auf die äh, Schatztruhen, nehme ich an. Ne? Ah, du kannst sie angreifen, ihn angreifen, meine ich. Kannst du mit dem bogen den treffen überhaupt? Langbögen haben normalerweise... 14, okay. Langbögen haben normalerweise etwas geringe Treffergenauigkeit, aber... Oh, ich muss ja den auch erst erledigen. Hm. Schaffe ich euch beide zu erledigen. Mit euch beiden. Frage ist, überlebst du einen Angriff? 22 Angriffskraft nur ganz 15 Schaden dann ist er wieder mit Low HP hier am umlaufen hm. egal ich könnte sie auch mit Mekaya ihr verbinden ist dann bestimmt weg ne ah nee, sie hat ja auch einen Heilstab oh, ich habe ja zwei Heiler ja dann oh. Gut, dann gehen wir hier hin greifen dich mit leicht an Dash. Ja, ich kann nicht zweimal bewegen wegen ich kann auch das machen ich hier im platzieren 22 Angriff. Du so, nimmst eine Menge Schaden, aber gehst nicht drauf. Perfekt. Hm. Gut, dann haben wir dich nicht kaputt. So. Oh. Stabkons plus 10 wenn sie einen Stab verwendet das verstehe ich irgendwie nicht ein stark kann man doch nicht angreifen ne von daher da bringt dann einen Treffer oder es hat immer auch wenn man irgendwie weiß nicht man muss einfach nur einen Stab bei sich haben damit man irgendwie mehr Treffer bekommt ich weiß nicht so mein hauptcharakter kann den fertig machen mit einschlag Okay, nicht hierhin hierhin aber du ah, nee, brechen ich habe gestern hat das eine funktion in dem spiel ist bereichen wir dir die knochen Hey, mein abkrackt, tut mir was. Ja, dann haben wir dich hoch. Du kannst euch nach vorne. Du hast ein bisschen Resistenz. Oh ja. Jetzt wahrscheinlich sowieso ihn angreifen, ne? Wir dich wo? Ah, fast. Level ist in 9 oh so mal schauen kannst du meinen Angriff auf dich irgendwie das geht aber wahrscheinlich sowieso nicht auf ihn los ne so machen wir einen leichter so so dann machen wir das mal auf und gucken wir mal Ding, den den den habe ich kunden ja oh. bewegt sie sich automatisch wenn ja dann ist das nicht gut Vergiftet auch noch. Ich kann ich nicht ansprechen, oder? Nee. Ist sie echt ein Kind? Ah. ja sieht's aus, ne? Deswegen war ihre Stimme so komisch. Eine Phareneinheit aus dem winterlichen Teil Illusias. Sie ist fröhlich nur ein, sie ist fröhlich und ein listiger Geizhals einer der eine eventuell 500 gold wenn sie einen gegner besiegt uh, nicht schlecht Axtkämpfer, zweiter Axtkämpfer, sehr gut ich habe mich schon letztens gewundert warum sie so eine so eine piepsliche stimme hatte <lacht> im letzten part weil normalerweise ist Anna irgendwie eine erwachsene oder äh, erwachsene ich nehme weiß nicht wie alt sie ungefähr ist ich in Free Houses war sie irgendwie 20 oder so oder 21. Mein Free Houses hat ja jeder irgendwie ein Alter angezeigt bekommen. Und normalerweise ist einer irgendwie so oh, ein Schatz, oh, den ich mir mal vor. Oh, danke, katsching Normalerweise ist sie ein bisschen, weiß ich nicht, frecher und so. Deswegen habe ich mich gewundert, warum ihre Stimme so war so. Oh nein, das sind Gegner. Was mache ich denn jetzt? Im letzten Part. So, ähm, wir setzen einen Zeitkristall ein, weil das ist äh... genau deswegen sind diese zeitkristalle gut weil woher soll man wissen dass weil ich hätte mir schon vorstellen können dass es entweder so oder so ablaufen würde ne? also dass ich die truhe öffne und dann setze ich Anna frei und dann ist irgendwie weil nicht von alleine am rumlaufen ne? und das können wir nicht machen, weil man hat ja gesehen, sie ist mit zwei, drei Schlägen weg. Also hm. selbst wenn ich jetzt den D.P. erledigt hätte, ne? dann wäre er gekommen, Boom hätte sie erledigt und dann hätten wir sie, ja, wenn wäre sie gestorben. Von daher ist das schon etwas dämlich. Ne? Deswegen sind diese Zeitkristalle relativ nützlich, weil wo soll man bitte schön wissen, dass das so ablaufen wird? Ne? So, jedenfalls, ich weiß immer noch nicht genau, wie wir diese Situation hier regeln sollen. Am besten die Diebe werden sich beide jetzt hier hinbewegen. Ne? Angriffskraft 15. Oh Gott, ja, schon überrascht, warum er mich nicht angegriffen hat zwei separate Angriffe aber oh, dann kann ich aber nicht zweimal ihn angreifen Ne, oder warum hat er mich nicht angegriffen er macht mir ja eigentlich auch Schaden, ne Sag mal Geschicklichkeit 14 Geschicklichkeit 15 wenn ich dich in der Reichweite von einer die mir bewege dann kann ich den schon kontern und im nächsten Zug erledigen aber dann kommt er hier im nächsten Zug und macht ihn fertig so ein kleiner Lauf gegen die Zeit hier, und dann sind ja auch noch die Heiler. Ja, die können den auch noch hochheilen. Noch mal die gleichen Werte ne? ja. und die können mich auch noch vergiften. Von daher, das ist eine sehr schwierige Situation. Ja, gerade finde ich. So, meine einzige Möglichkeit wäre, glaube ich, hier ihn ja auf mich losgehen zu lassen, ne? Habe ich noch irgendwie andere Sachen, die ich machen kann, ne, ne? Und ich nehme an, die gehen beide auf die truhen los, ne? Messer, Du. Na. Dann packen wir dich mal hier hin. Du überlebst einen Angriff auf jeden Fall. Ha, hier sieht man auch das Gewicht von den Waffen. Was war das noch, ne? Oh, er ist jetzt herumgegangen. Ah, weil ich den weg blockiert habe deswegen hat er sich einen anderen weg gesucht ah. also die wollen mich gar nicht angreifen auch cool so. oh, du bist aber richtig stark so oh gott kann ich dich angreifen Nö. Oh, Der kann mich auch nicht erreichen. Mann, wenn die beiden mich angreifen, bin ich tot, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich hier genau machen soll. die Situation das ist nicht so einfach. Ich habe noch Notfalls hier sie. Sie kann noch mit Sigurd sich verbinden, und dann hier irgendwie um die halbe Karte rennen. Ne? und sie hat erreichen glaube ja, ne? So. Kannst du ihn erledigen? Warte mal, du kannst den Magier da unten erreichen. Aber nicht töten. Und der macht dicke Aua. Oh mein Gott. So, ich meine, der Dieb geht ja nicht auf uns los, ne? ignoriert uns ja, ne? Von daher. so an. noch mal so. Was also erstmal innern? Zack. weiß nicht, hatte ich den Eisenbogen schon letztens hochgebracht gehabt? Ja, ne? So, der Diebe ignoriert uns ja, ne? heißt, wir können in seine Reichweite gehen. war diese tiefe stimme auf einmal so dann Ach ja ich habe ihm pflege gegeben ich nehme an der gibt mir erfahrungspunkte ich glaube ja weiß nicht so dann am liebsten wie viel bewegung bekomme ich sieht man das irgendwo bereiten Kraftimpuls galopp bewegung plus 5 also... 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre sie nur in der Reichweite von ihm, ne? Nein. Oh nein. Im nächsten Zug könnte ich das machen. Genau deswegen meine ich, das ist nicht so einfach hier. Ach, der kann kontern. Hm, ich könnte den Schwerkämpfer da anlocken. Mit ihr. Wenn dieser Weg, wenn dieser Dieb sich auf sie zubewegt und sie angreift, ne? dann würde ich das echt nicht lustig finden. noch hier hingehen, ne? Ja, das war. Mann. So, ich kann ihn. Das ist ein Axtkämpfer, aber... Nee, warte, ist perfekt. Ah, ja, ist perfekt. So, du machst ihn flatt. Habe ich gerade flatt gesagt, ich meine platt ist Ein bisschen Schaden, aber geht schon. Man ab, auch auf einmal so stark, War voll schwach. ich, meine, ich kämpfe gegen Diebe, aber... Oh. Maximum. die, aber Maximum sind dann Level 10. Ne? So, dann ich könnte auch blockieren. Einsetzen, eigentlich, ne? werde ich vielleicht machen, wenn der eine dieb versucht zu flüchten und ich kriege nicht erledigt. Mach mal, damit 10. So, dann 21 und 16. Äh, das sind 12... Ja, warte, warte. Wart. Ist das aus Reichweite? Ja, verdammt mann ich dachte, ich wäre in deren Reichweite. Ich könnte ihn ja anlocken. 14, 13 Geschicklichkeit. Ja, locken wir ihn dann an. Erkennst du mich von da? Ja. ja stellen wir einen Axtkämpfer in Reichweite eines Schwertkämpfers. Man kann das schief laufen. Ah, jetzt kommt er wieder zurück. Oh, das gehört sowas von mir gleich. Naja, ich kann nicht kontern So, komm her. Oh. Jetzt kommen die auch noch sie aber nicht viele leute hier bewegen zu wollen da kann ich mich wegen ausweichen reinstellen ne? ja. leberishion ja. so, dann Kannst du ihn bitte treffen? 82%. Prozent. Na. Toll. Toll. Toll. Toll. Okay. Mann. So. So. Da, oh, jetzt schon zurück verwandelt So, ich bewege mich hier in da musst du nämlich ne warte mal ich merke gerade vielleicht öffnet er die truhe und befreit andere dadurch da wollen wir nicht glaube ich noch mal den aber wenn er mich jetzt angreift im nächsten Zug, ne? Das ist eigentlich immer so das Schlimmste an Feiern. Du weißt nicht, wie die KI irgendwie programmiert ist, ne? Wie berechenbar die sein kann. Ich kriege hier nichts kaputt. So. Ein Lichtblatt ja. Yes. Okay, ich glaube, wir müssen dann hier Dings mit Makaria verbinden, ne? Ach, ich kann sie nicht dahin bewegen, stimmt, wegen dem blöden... Aha. Oh. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Ich glaube nicht, dass ich stark genug bin, den zu erledigen. Den Schützen. Ja, ich kann mich danach ja zweimal bewegen noch, ne? Also wenn ich hier hingehe mit einem schwer ja, mm -hmm. Hilferschaden masten wir, du? 20, sie ist tot. Ich weiß nicht, kriege ich Werte irgendwie, wenn ich irgendwie Bündnis mache. Ich weiß auch nicht. So, ich muss. Du bist ja wohl einen von ihm überleben, ne? Er, ja, sie ist, sie hat überraschend viel Verteidigung. So, wir verbinden dich mit Mikaya, damit du Magie einsetzen kannst. ach da kann ich ja auch noch ah. so da reicht noch nicht mal den zwei Zack. aber einem moment habe ich gedacht sie hat keine rosen an <lacht> in den farben so ich glaube nicht dass du gibt es jetzt nicht mal. Ich krieg die nicht down. Was mache ich denn jetzt? Ich krieg die nicht down. Nee, nee. einmal zurück. mal zurück. So. Ähm, ich muss auf den Ich muss auf den Panzerten losgehen. manchmal mal, warte überhaupt genug. Ich weiß er gar nicht. er ja, selbst mit diesen Zeitkristallen? Ne, ist das so So, ja, ich hoffe, du bekommst ein paar Starkswerte ab und so. So, wie sieht sie denn jetzt aus? Oh. Das reicht immer noch nicht. das reicht. Okay. Oh, bitte trip damit auch. 86%. Sieht aus wie Hyper-Dimension Neptunia-Charaktere. so Ging ich hierhin? Ich war mir nicht sicher, warst du stark genug? Engage. darfst sie braucht jetzt Küsten? So. Ah, oh, da war genug, Gott sei Dank. Okay, jetzt kommt ein Klitscher. Da war natürlich jetzt ein bisschen übel. Ah, also mal machen. So. Aber ah, was soll's? Da ist die RNG doch ein bisschen anders jetzt gewesen. The random Number Generator ja andere sachen vorher gemacht habe ne? ja. so wenn ich dich hier im platziere ich möchte mich ich möchte dich aber hier vor der dings platzieren so kann ja trotzdem immer das noch die bach untergehen er ja, sich also jetzt entscheidet im nächsten zug anzugreifen ne? meistersiegel herr damit ah, da ein die okay dann ist das noch machbar den hauen wir jetzt weg den einen dieb außer nein tun wir nicht weil er voll hier in der reichweite ist ich erreiche nicht nein. Verdammt! Ah. Ich so genau was meine... Äh, Falsch Hier. ich wollen wir. So, du kommst ja nicht raus. Das Meister Siegel gehört sowas von mir. Meister Siegel sind dafür, um Klassen weiterzuentwickeln. So, ähm... Du gehört schlimm So einmal dich hoch. Irgendwas Körper. So. Ich meine, du kommst da unten lang. So. aber wenn ich hier den Weg blockiere dann geht er wahrscheinlich nach oben lang und da will ich nicht das machen wir den ja Zack. für Bewegung hat sie 11 12 aber er bewegt sich am nächsten zurück 3 also weißt du, was ich mache hm. ach ich hätte ihn ich hätte sich hier hin bewegen sollen oh. machen hat so okay ich glaube nicht dass ich ihn erreichen werde So, ich habe ein paar Optionen hier, glaube ich. Ich könnte hier Dings einsetzen. Blockieren. Nein, kann ich nicht. Was <lacht> aber also wenn ich vielleicht hier hingehe? Dann kann ich das hier blockieren. Verdammt. Hm. Mein Plan ist jetzt, dass er die Tür für mich hier aufmacht, ne? Mache ich ihn kalt mit wahrscheinlich Mikaya. Ja. Er ja, kann auch da ein bisschen hocken, würde ich sagen. Und jetzt mal großes Opfer ein KP geben euch alle Verbündete ein. Oh, sie gibt HP für andere auf und oh, nee. oh, das habe ja wie ein Ding. In, oh, in Radiant da Na gut, dann. Äh aber warte mal sie kommt von weit noch ein ja wir den ja so. so mein plan ist jetzt er macht die tür für uns auf wir machen ihn platt ne? und dann rennen wir von hier aus hier hin und fangen den typen ab ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da wird nicht reichen. Nein. Man kann sie darüber fliegen? Nö. Man kann außerdem, nö, können wir nicht. Warte mal, wohin bewegt er sich? Oh, perfekt. Wenn er sich hierhin bewegt, nö. Ne? Und ich bewegt sie hier hin dann kann ich hier mit einem langsperr abwerfen. Ho, ho, ho. Das heißt, du muss die Tür nicht öffnen für mich, danke. Ich glaube trotzdem mal hier lang. ich sagen. Was machst du nicht in gesund fähigkeit Nehmen wir den gott nee. Na, Machen wir mal hier mit weiter erstmal. So, wie du ihn anlogst? Hm. Ich kann außerdem... Nee, der reicht nicht mehr. Na ja, du kommst mir ja nicht davon. 100 prozent waren ja. so, ich alle feiern im Spiele. Okay, dann wir könnte dich eigentlich auch hier anlocken. Ich sagen mit ihm, aber er ja, schon der 8 immer hier lang. Wo ich um dich war, was mich irgendwie nervös hat. Du hier nichts machst. Oh, er macht die Truhe auf. <lacht> Ah. <lacht> Gott, verdammt sind <lacht> sie schon wieder frei. Zeitkristall aktiviert. An ah, nee, Warte, sie kommt zu mir. Sie kommt zu mir, da will sie flüchten. Aber oh, bitte sagt mir nicht, du rennt weg. Hm. Das gefällt ja. äh, zeitkristall Da sage ich einfach. Eigentlich, alles, was ich machen muss, ist ihn hier platziert lassen. okay er ist jetzt nicht so als das klingt jetzt hier als würde ich hier irgendwie weil nicht irgendwie rechtfertigen hier die ganze zeit Crystal zu benutzen aber in weit ist das halt eigentlich nur man kann das ist eigentlich jetzt nur um mir irgendwie zu helfen hier alles optimal irgendwie zu lösen in diesem spiel weil man muss ja nicht unbedingt man muss ja nicht äh Oh nein hatte manchmal erstmal muss ich dich platt machen so. So, ich stört ein bisschen dass du die ganze zeit hier nur eine reichweite bist so ich kann nicht eigentlich von einfach erledigen aber ich oh, oh ja. man könnte jetzt eigentlich auch oh hier ja, reingehen und sich so denken das oh, war einfach hier flüchten oder so ah, da, jetzt wird er mich erreichen ich muss das halt überleben aber ich will immer so alles wie möglich erledigen Fire von daher muss ich das so machen ah, warte mal, hab ich habe mich gerade verschaut der überlebt hat auch das gibt es jetzt nicht Okay, jetzt musst du ihn aber erledigen können. Ja, wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Okay, gut, einer hier genug. Okay. Ein Lieb erledigt. so das haben wir ganzen Kraft 2 ganzen uh. Fertigkeit. So, Problem ist, du bist auch schon wieder hier außer Reichweite. Fünf oder 95 Ne, da. Obwohl ich glaube, da hätte man einen ne? Na komm. Okay, cool. Ich fühle mich nicht schlecht, irgendwie die zeit zu benutzen. <lacht> Mir ist das egal. Einheiten ab Level 10 können mit Hilfe eines Meistersiegels zu einer erfahrenen Klasse wechseln. Der werke zu einer erfahrenen Klasse erhöht die Werte sowie die Anzahl verwendbarer Waffen einer Einheit und macht sie mächtiger. Ist er auf einem Pferd? Magieriter. <lacht> Durch Verwendung eines Zweiziels kannst du in eine andere Klasse gleichen Ranges wechseln. Oh, nee. Die eine Klasse eines Charakters kannst du über das Inventar wechseln. Okay. Bin ich nicht ein Fan von Klassenwechsel alles ah, wie wir äh, sind butler fähigkeit hier wenn man sich selber halt wenn man andere heilt. ich finde im spiel sind viel besser wenn man wenn jeder charakter seine eigene klasse hat wenn nicht jeder zu alles werden kann ich war langweilig da ja, Sag. So, oh, reicht das? Nee, dass ein bisschen... ich weiß nicht immer mit mein Haupt dahin da ne? Oh, Panzerbrecher, stimmt. Nee, vielleicht Ich hätte schon mit Bad verbinden können. Ich wäre doch schon ein Schlag weg gewesen habe noch nie erlebt, dass ein Hauptcharakter so schnell kaputt geht. So. Oh, warte mal, wen greift er jetzt an? Äh. Oh, oh. 21: okay. mein Kämpfer hat überlebt. War er nicht so. Klassenwechsel in der Regel funktioniert Klassenwechsel so, wenn eine Person 20 äh, Level 20 erreicht hat, wenn eine wenn ein charakter level 10 erreicht hat dann äh, kann man die klasse wechseln äh, will ich mit der dich erledigen ja. Ja, mal. wenn ein charakter Level 10 erreicht dann können die klasse gewechselt werden zu einer erfahrenen klasse in der regel ist das aber nicht äh, sehr gut weil wenn man das macht, dann... Ja. Okay, ist gar nicht auf. Oh, er hat sich ins Gebüsch verzerrt. gezogen was immer. Deutsch. Das kann ich hier nicht treffen, wegen dem blöden Gebüsch hier. So. Warum greift er mich nicht an? Okay. Ja, wir sollten ihn jetzt treffen ne? ich kann mit dem Eisenbogen versuchen. 36 Schatten, also zweimal schon sagen. So ich lock dich mal raus, richtig dahin. Ja, ich kann nicht kontern. Na, komm her. So, klasse wechseln, mein gott äh, auf Level 10 können charaktere die klasse wechseln zu so der erfahrenen klasse aber die sache ist die wenn man die auf level 10 schon weiter levelt äh, die klasse wechseln lässt dann verliert man einige staatswerte weil man hat ja gesehen nach jedem level ab kommen meine charaktere äh, staatswerte ne? stärker und was weiß ich die alles ne? und man schon auf Level 10 ein Charakter hier weiterentwickelt. Also im Normalfall im Fire Emblem-Spielen ist das so. Wenn man die Klasse wechselt zu einer erfahrenen Klasse, dann... Dann... das war noch. Jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren. <lacht> mein Gott. So mal ein wenn man, wenn man einen charakter auf level 10 hier weiterentwickelt dann in der in der regel im feiern ist es so wenn man die Char wenn man die klasse wechselt zu einer weiteren klasse ich glaube ich habe den gleichen satz jetzt schon fünfmal gesagt <lacht> dann äh, fangen die charaktere wieder auf level 1 an aber in einer erfahrenen klasse und man muss dann wieder weiter leveln bis zu level was in der regel ein maximal level 20 ist ne? level 20 ist normalerweise hat maximal level im Fire Emblem für jeden charakter ich weiß sich wie das spiel wie das spiel der hand habt aber in der regel ist level 20 immer maximum level ne? und wenn man level 20 erreicht kann man natürlich nicht mehr hochleveln ne? und keine startswerte bekommen ne? das optimal ist, was man machen kann wenn man ein Charakter trainiert ist, indem man einen Charakter bis zu Level 20 hochlevelt, den dann die Klasse wechseln lässt, so mit dieser Charakter wieder auf Level 1 anfängt und dann wieder 20 Level hochlevelt mit der erfahrenen Klasse. da ist der optimalste Weg, ein Charakter zu leveln. Oh Gott, hier sind zwei Gegner. Wenn man das auf Level 10 macht, dann tut man mehr oder weniger 10 Level hier nicht einkassieren, weil wenn man auf Level 10 ein Charakter schon hochlevelt, dann ich glaube ich pack sie hier rein, weil sie hat Verteidigung und Resistenz, 15 und 16. Nein, sie ist tot. Äh, wie soll ich bitte schön? Wie soll ich bitte schön die beiden anlocken? Ach von ihr wahrscheinlich ne? Wie soll ich denn die beide anlocken? Ne? Er hat eine Stahlachse. Also in der Regel sollte man immer erst auf Level 20 ein, ein Charakter hochleveln, ne? Weil dann bekommt man die meisten Werte. So. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Situation denn machen soll. 16, 25. Wie soll ich denn die anlocken? Ich brauche einen, der Verteidigung und Resistenz hat. Warte mal. Du machst einen Schaden, ne? Du hast eine Resistenz von 15, du machst ein Magie-Schaden. Aber er haut nicht mit einem Schlag weg, ne? Nein, macht er nicht. Äh, matte. Ähm, Koop -Schlag ist ja auch ein Ding. <lacht> Wie mache ich das? Er hält eigentlich auch ganz schön viel aus mittlerweile. ich kommst es eigentlich dazu ich <lacht> ich mir nur ein der hat die ganze zeit schon irgendwie 20 hp ich weiß nicht wie ich die anlocken soll einzige mögliche die ich hier sehen würde wäre den magier hier hin zu locken ne? also er geht hier hin weil die beide haben genau den gleichen reich den gleichen reichweite radius ne? überall wo er hingeht wo sie hingehen kann kann auch er hingehen ne? das heißt ich muss mich irgendwie so positionieren als ich nur in der reichweite von einem von dem bin oder ich kann hier reingehen sehe ich gerade das ist ein gebüsch ja. was ich auch machen könnte ist ich könnte dings protection machen protection gerne ich kann es vergessen. Okay, da muss ich aber noch einen Zug warten. Damit wenig dahin gehe. Falscher Knopf, falscher Knopf. Da. So. so. machen wir mal Troy auf. ja seine fähigkeiten zu rennen ich weiß und ich kann mit dir reden wusste ich doch Chibi Anna. jetzt haben wir die bin anna dann haben wir schützen anna dann haben wir axt kämpfendes kind anna sehr cool und meine magierin nicht einfach in Sicherheiten okay. Hab schon sagen, einer hat Stanley Gruppe angeschlossen. Cool, neuer Charakter. Wo endlich meine weitere Axtkämpferin Level 5? Mhm. Aber ich nach ne nichts. Nee. Cool. Okay, äh, sie kann aber nicht viel machen hier. Yeah. Sie kann vielleicht die Heiler hier. Wir sind noch Heiler, oder? nee ich dachte ein Heiler. Ich hatte gedacht, sie kennt die Heiler hier, nur erledigen So, aber was wollte ich machen? Ich wollte irgendjemanden hierhin platzieren mit Protection. So, er konnte halt überleben, ne? Halbwegs. Also wenn ich ihn hierhin platzieren, ne? Und es so funktioniert, wie ich mir denke, dass es funktioniert. wie gesagt ne? solche Sachen musst du erstmal mal wissen ne? deswegen sind zeitkristall gut das ist ein neues spiel habe ich noch nie gespielt ich muss mich noch mit dem funktionen ja alle anfreunden bin mir ziemlich sicher, er kann dann auch überleben, ne? Obwohl er eine Menge Schaden von denen. Ah, die hat, sie hat auch, sie hat aufgehört Deswegen kann kann sie jetzt ihre Dings nicht einsetzen, wann? So, nein, nein. So. Ähm. Wo bist du? Ja. Meine Güte. Oh. Okay, dann bewegen wir dich hierhin. Du beschützt ihn. Und er sollte hat jetzt eigentlich überleben, ne? So wie ich mir halt vorgestellt habe. Ich kann außerdem noch ich kann außerdem noch Gene bewegen, damit du mehr Werte bekommst und so, ne? So Anna, mach dich mal breit, du kannst vielleicht den ersten Kill schon hier abstauben So machen wir halt hier in der Armee, ne? Keine Pause, direkt irgendwas. Okay. So, du machst mir null Schaden. Nach ja, wegen Protektion, Alles klar. Das ja, bekommen beide auch noch Erfahrungspunkte. Ist noch besser. So. Ähm. Und der ist tot zeitgriffs einer und hat schon wieder so eine sache Anscheinend funktioniert protektion nur einmal weil es wurde ganz eindeutig nicht aktiviert beim zweiten mal weil er wahrscheinlich HP verloren hat beim zweiten mal ne gott verdammt es hat sind so sachen ne? woher soll ich das wissen man So, nun als was ich jetzt machen kann ist eigentlich versuchen da versuchen wir mit ihr sie war eigentlich auch noch relativ gut ne? oh mein Gott <lacht> oh mein Gott Butcheron, rein da <lacht> macht nichts anscheinend. Oh, da wird langsam ein bisschen unschön ja möchte ich nicht erreichen von hier aus mann diese so schnell kann es gehen ne? so noch mal So, so, und egal wer jetzt als Erster angreift, sie müsste halt überleben, ne? Bin mir ziemlich sicher, sie überlebt das jetzt. Oh mein Gott! Sie bekommt vom Magier relativ wenig Schaden gesagt null der blöde ritter wird sie nicht mit einem schlag erledigen und Klam wird er auch nicht mit einem schlag erledigen oder warte mal ich habe sofort vergessen ich sie platziert hatte das ist noch ein relativ frühes level Ne? wird wahrscheinlich noch viel schlimmer irgendwann Und deswegen sind die zeitkristalle gut, weil wenn ich wenn ich die nicht hätte, dann müsste ich jetzt jedes Mal nach irgend so einem blöden Fehler hier ja noch mal Aufnahme kurz Aufnahme kurz äh, anhalten, dann noch mal den ganzen Weg hin spielen, dann noch mal alles machen und ja, darauf habe ich einfach keine Lust. Warte mal, kannst du den Hammer benutzen? stimmt ne? warte mal das mal dich mal irgendeiner muss ich mal kurz ein bisschen ankratzen hier so. ja. also viele Leute angreifen lassen wie möglich wegen Erfahrungspunkte und so ne ach er ist schon vergiftet wegen ah, ja da war wir mit so vielen Leuten wie möglich an bis du geschwächt bist Wow, cool. <lacht> ich noch zweimal an. Zack, Zack. So Anna, Butcheron. Du bist nicht Anna? Du bist Anna. Sie macht ihn sogar mit einem Schlag fertig. Und er wartet wegen schon oh nein, sie macht ihn fertig. Zack. Naja, oh eindeutig ein Kind. Die werden so schnell erwachsen. So. So wir hatten sehr war gerade ein Fest. So, sie bewegt sich nicht, sie bleibt wahrscheinlich da drinnen, Je nachdem, wie der Kampf abläuft, ne Kann halt auch unschön werden. So, äh, Butcheron, mal ein paar ex hier. Du bist nicht Butcheron. Lass mal hier hingehen. ich gar nicht wissen was ja noch vor kapitel alles kommen ne? wir sind ja noch relativ am anfang so, darum ist mal diese axt und die Leichtaxt vielleicht vielleicht kannst du damit doppeln ich glaube zwar nicht weil sie sind in der regel sehr schwer ich glaube die anna aus feiern beim heroes hatte auch eine axt ne? feiern beim heroes ist das äh, ist das mobile die Mobile Game Version von Fire Emblem, jetzt sozusagen das Pokémon Go unter den Fire Emblems. Ich glaube, da konnte Anna. Da gab es auch eine Anna, die war glaube ich eine Hauptcharakterin. Die auch eine Axt. Und sie war erwachsen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Anna war erwachsen. Fram. Sie bekommt so wenig Erfahrungspunkte, weil er so unterlevelt ist. So ähm, braucht ihr irgendjemand? Nein, eigentlich nicht. Ich gucken, ob hier irgendjemand hier sich aufladen kann so. so ich bin mir ziemlich sicher, du hast die einen Schlag weg. Ne? Ich will die Kills an Anna geben. 22. Puh, ja aber eine Menge AP, sehe ich gerade. Den panzerbrecher werde ich auch nicht doppeln können, oder? Ah, hier kann man das Gewicht nachgucken. Ich glaube, wenn ich den panzerbrecher auslöse, dann werde ich gedoppelt, ne? Ach, das sieht man ja. Mein Geschick 5 Okay, wie schnell seid ihr? Oh sechs, kein Problem. sag komm her jetzt aber immer noch viel ab da kommt der nächste nein sie kann hier noch nicht mehr erreichen hat <lacht> verdammt kann ich ja alles so daneben gehen mann und gibt man dann Handaxt. Wurfbei meine ich. Handaxt heißen die in Englisch. Da. Ah, so knapp. Oh, jeder macht dem fertig, ey. so einen von denen hier erledigen weil einer von dem bleibt sowieso am Boden Zack. so kriegst du den down perfekt wenn du triffst Zack. cool Und dann geben wir den Kill. Ist eigentlich egal, ne? Ich glaube, ich habe den Kill verdient, ne? Ich habe den Kill verdient. Er gehört mir. Er gehört mir. Ah, also wie ich da verstehe, jedes Mal, wenn er bricht, kriegt er irgendwie einen extra Angriff, ne? weiß nicht, ob das broken ist oder nicht. Ich bin ganz kacktier jetzt so babysitten, ne? Ich liebe es. Was nicht irgendwie bessere Dingen haben? So, wir machen wir sie entfällig. Sie sitzt auf dem Heilung ne? Ach, da ist gar kein Thron. genau gehen einfach nur Heilung. Okay, ich meine Heilung ist auch nicht. Hey, warte mal. Könnte ich sie nicht theoretisch die ganze Zeit mit ET abschießen aus drei Feldern? Ich habe das Gefühl, danach bewegt sie sich aber, ne? Das ist normalerweise nicht der Fall. Aber ich weiß ja nicht, wie dieses Spiel geschnitzt ist, ne, da weiß man ja nie. Moment, der Heilung, okay. Habe schon Spiele gesehen, wo die leute Auf dem Thron sitzen aber dann haben sie sich doch, nachdem man die angegriffen hat, irgendwann bewegt und dann setzt man da halt ne? okay. Also irgendeine Trefferchance kritische mäßig, weil man das Fähigkeiten sich gerade die Einheit kann durch Fähigkeiten, Schmetterwaffen etc. nicht bewegt werden. Jetzt sieht den Schaden effektiv gegen, aber das ist ja nicht schlimm haben wir sie überhaupt schon nachgeschaut einführer die bis man den grenzen sie haben jeden reisenden aus der vorbeikommt okay ich meine solange sie sich bewegt ist ja eigentlich voll locker ne? ich kann eigentlich jetzt hier sie halt sich durch elf ne? das heißt wenn wir das immer und immer wieder machen, wird sie irgendwann tot sein. Sag. <lacht> ja, habe ich überhaupt hier alle Gegner? Ja, ne. paranoid, wenn es um sowas geht. So. können sie vergiften hier mit Dingens ich habe ja auch noch meine ganzen bündnisse ne? okay. hey sie wir haben ein hp nett gemacht ja für sie werde ich ein paar runden brauchen wahrscheinlich mit ja zwei halb ne so, wir sehen du müsstest ja eigentlich gar keine Chance gegen mich haben ne, ne. ist gebrochen einer kann sich dann einen Kill holen also ein Kill schon mal ich meine ne 13 okay, ein angeführt lebt sie ja ne fast ja, okay ich könnte den ja machen. Erstmal ja, der wird gebrochen, kann es nicht kontern. Zack, Zack. wir jetzt. Wenn er hier reinkommt, den kill holt, und selbst wenn sie im nächsten Zug angegriffen wird, sie wird das halt überleben. Wenn ich mich erinnere das hm. hm. war sonst ist da niemand mehr hier am Leben. trifft bitte mal. Danke. So, wenn Sie jetzt, ich kann sie ja eigentlich hier drin lassen noch mal, ne? Dann kriegt sie den zweiten klau noch. Mach mal so, ne? Oder mach mal so. Außer du bewegst jetzt. Nö. Okay, noch mal bitte. Okay, warum kannst du jetzt auf einmal doppeln? Schwestern genau, ganz vergessen. Ja, jetzt wo ich darüber nachdenke, er ist eigentlich die Schwester join in Fire Emblem spielen. <lacht> oh mein Gott, ey. Aber kein Ding, ich weiß, wie ich das löse. Und zwar. Alles, was ich dafür machen muss, ist einfach nur, ich nehme an, die Eisenachs war zu schwer für sie. Ne? Gewicht 10, ja. alles, was ich machen muss, ist So. jetzt hat sie leicht ausgerüstet. Jetzt dürfte sie eigentlich nicht mehr gedoppelt werden. So. Da haben wir es doch. Ah, der Fluch, wenn man irgendwie optimal spielen will, ne? So. Ich bin wieder auf 9 HP runter. aber oh, sie Oh, mir jetzt, aber dann Okay, cool. Auch denn noch jemand Heilung. Ich glaube nicht, ne? einmal so war so noch mal ach ich habe nicht gesehen ob sie gedoppelt werden konnte wegen ich verstehe weil sie nicht kontern konnte, konnte letzten so schaffst du es noch mal einer mein gott ist sie groß Okay paar Komplikationen hier in diesem Kampf, aber wir haben es geschafft. Er hat ja ihren Level abbekommen. Das ist nicht doch mal eine Rendite. Ich bin bereit für ein Bombengeschäft. Sehr cool, Junaka. hat ihn gemacht? Hat doch nicht so viel gemacht, glaube ich, ne? Cool. So, aber wir gucken uns die Katzen jetzt auch noch an, würde ich sagen. Äh, damit ich hier wieder in sommer reingehen kann und Zeugs machen kann. Ne? Ah, yeah. Gott, <lacht> das hätte besser, das hätte besser laufen können, hätte definitiv noch schlechter auf können <lacht> das war definitiv das Kapitel, nämlich dem ich bisher am meisten missgebaut habe. Alter ist sie winzig habe ich gar nicht gesehen als wir das erstmal mal gesehen haben kein wunder das ist so ungewohnt normalerweise ist sie normalerweise ist sie eine jedes mal. Deswegen so, ist so komisch, irgendwie. <laughs> Ist überhaupt schon ein Laden? Cool. Jetzt haben wir innerhalb von zwei Farts zwei rothaarige Mädels in unser Team bekommen. So, ach ja da muss ich auch noch machen oh. ach, wie klein sie ist ich überhaupt nicht gesehen beim erstmal danke göttlich ja ich bin froh dass ich mich die angeschlossen habe ich fühle mich langsam einsam aber oh, das geht ja schnell wieder, ne? so, in der schlacht bin ich besser geworden okay ja ich war gar die meisten sprechblasen sind immer random ich sehe schon, die meisten Sprechblasen sind immer random generierte Zufallsdinger. Die Grünen sind immer wichtiger, ne? So, eins. Oh, oh, oh. Ja, der Taube eingesteckt. war gar nicht platziert in diesem Kampf. Ich dachte, ich krieg nur Leute, ich krieg nur Sachen von Leuten, die ich platziert habe im Kampf. Okay. Ein Problem mit Anna bisher ist aber jetzt sie ist weit unter welt Aber wie man sieht, ist es möglich, ne? wenn, man, wenn man das es richtig macht und Zeitkristalle abused. Nicht unmöglich, aber. Hm. Yuppie. Yuppie. Okay, sie hat 100 bekommen. Von ihr habe ich 100 bekommen, meine ich. Oh, Stahlbaren. Jetzt wollte wir eigentlich mal einen zweiten Axtkämpfer haben. Ich meine, wir haben Wanda auch noch, aber er ist schon alt. <lacht> er ist schon outclassed. So, habe ich dich nicht schon? ich habe schon hab Schwarz und Schwarzen und ich habe hab eine schwarze Katze, wenn ich mich irre. Also, ja, weiß nicht. ich habe mich so irgendwie informiert über die Schwierigkeit dieses Spiels, was andere Leute davon halten. Angeblich haben Leute viel mehr Probleme. And Leute haben sich über das Schlosskapitel beschwert was ich auch ganz schön ich fand für irgendwie weiß nicht das was war das dritte oder vierte Kapitel Story Kapitel schon da war ganz schön heftig für so ein frühes Kapitel muss ich sagen Leute beschweren sich irgendwie dass irgendwie der Hauptcharakter mit zwei Schlägen weg ist ja das ist irgendwie auch nicht so keine Ahnung und Leute meinten der harte Schwierigkeitsgrad in dem Spiel ist sehr viel schwieriger als den Free Houses was ich nicht mehr so auf dem Schirm ab. Ich habe vorher mal im Freehouse auch auf hart gespielt und ich weine mich jetzt nicht zu erinnern, wie hart das noch mal war. Ich meine, das Kapitel war jetzt eigentlich auch nicht so schwierig, nur wenn man irgendwie versucht, optimal zu spielen, so wie ich und irgendwie alle drohen und so haben will und weiß ich nicht alles, alle Gegner wegputzen muss und so. Und wenn man sich irgendwie Let's Plays von anderen Leuten ansieht, die Fire Emblem spielen, jetzt nicht die Spiel, aber allgemein einige Leute sind halt ein bisschen gelassener, was sowas angeht. So, oh, der hat mir den Schatz genommen egal, machen wir weiter. Ich habe jetzt kaum Kapitel noch neu zu machen oder so, ne? Von daher, ich nehme auf die Weltkarte erstmal. keine andere Leute nehmen das sehr viel gelassener. So, oh, ich habe einen zu verpasst. Oh, das das Item das Item ist nicht interessant, will ich nicht. Boom, einfach weitermachen. Aber ich bin ein bisschen mehr fixiert auf solche Sachen, ne? Ich will natürlich alles haben. Das macht automatisch das Spiel ein bisschen schwieriger. Weil man dann alles haben will und so, ne? Und ja. Keine Ahnung. Soll ich überleben jetzt gerade, ob ich... Hm. Vielleicht werde ich hier das in... überlege jetzt gerade wie ich das hier mache war schon wieder so lange eine stunde und 20 minuten ich mache erstmal meinen rundgang hier im somniel würde ich sagen und ich würde sagen im nächsten part fangen wir dann hier mal an wir gucken sie nicht so ja yeah. habe ich wahrscheinlich wieder freischaltet eine unterstützungsgespräche und so ja die schauen wir uns alle mal an im nächsten Part und dann gehen wir, nachdem wir damit fertig sind, in die nächste Story-Quest. Ne? damit das hier nicht so ein langer Part. Ich meine, eine Stunde, 1,22 Minuten ist eigentlich auch schon viel, aber was soll man machen? Ne? Gut, dann würde ich sagen, das war es für diese Folge. In der nächsten Folge geht weiter hier im sommer Ich werde hier alle Sachen eingesammelt haben. Bis auf die interessanten Sachen ja als Offscreen gemacht haben. Und dann geht es weiter in die... In die story quest ne dankeschön fürs zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder tschüssikowski